Hast du was gehört? Nee, ne? Hast du was verstanden? Wahrscheinlich auch nicht. Die Menschen, die gehörlos sind, die können mit diesen Gebärden mehr anfangen als wir. Und sie können aber wiederum unsere Lippen nicht so gut lesen. Sie lernen das, aber sie verstehen davon nur 30%. 70% müssen sie erraten. Deswegen ist es gut, wenn wir Gebärden lernen. Und das hier ist jetzt der Vers, der im Weltgebetstag Gottesdienst immer wieder vorkommt. Ein kurzer Vers, den ihr gut mit lautsprachbegleitenden Gebärden unterlegen könnt, den anderen beibringen. Und dann können wir das Leben, was wir in diesem Gottesdienst aussagen wollen und was wir auch sozusagen feiern wollen, nämlich die Menschen, die gehörlos sind, mit einbeziehen. Gott, unsere Mutter und unser Vater. Wir zünden eine Kerze der Hoffnung an. Ich hoffe, du machst mit und hast viel Freude dabei.